kurz Kurztipp, ich habe damals probiert, in unserem Ubuntu-Tablet gibt es eine App, das heißt UNEV, ja, also du navigierst. Ne? Und da habe ich so ein bisschen rumgespielt und habe festgestellt, UNEV ist ein bisschen auskunftfreudiger als zum Beispiel äh, Google Maps. Ja? Google Maps. Äh, woran habe ich das gesehen? <lacht> Bei mir nicht weit weg. Ne? Da gibt es... Äh, äh, gibt es ja in Nähe von Darmstadt einen äh, interessanten Komplex. Ja. Und da steht nicht nur, wie er heißt, ne, nämlich Deggert-Komplex, sondern auch, äh, was da so ist. Was ist da denn? Äh, was ist denn genau hier? Hier an der Stelle. Ja, <lacht> da ist nämlich ein NSA-Rechenzentrum ne, und das zeigt UNEF freundlicherweise auch mal an und äh, dass da Fahrzeugkontrollpunkte sind und so weiter, wird hier schönst dargestellt. In äh, der Google Maps Darstellung findet man das äh, vergeblich. Ne? Da steht zwar Degger komplex aber was das ist, sagt es nicht so. Das ist dann nicht so. Fand ich ganz witzig, äh, dass da mal so steht. Was es denn so ist, ein NSA-Rechenzentrum, gar nicht weit von mir weg, hoffentlich wird das Video jetzt nicht gelöscht, Entschuldigung an die Herren von der NSA, Und tschüss.